Florian Silbereisen kratzt sich verlegen am Kopf, dazu strahlt er übers ganze Gesicht. Das Glück ist zurück bei Florian Silbereisen, es ist die schönste Nachricht des Jahres. Es soll wieder eine Frau in seinem Leben geben, und vielleicht verkünden beide bald ihr romantisches Geheimnis. Ist sie die neue an Florians Seite? Gerüchte sind die Rauchfahnen der Wahrheit und gemunkelt wurde schon länger, dass der Traumschiff-Kapitän erneut vergeben ist. Jetzt, pünktlich zu seinem 40. Geburtstag vor wenigen Tagen, gibt es den Beweis. Auf Fotos sieht man laut Freizeitwoche eine hübsche, schlanke Frau, die in seinem Haus in Österreich ein- und ausgeht. Die geheimnisvolle Braunhaarige holt Brötchen, bringt den Müll raus und liest ganz entspannt auf der Terrasse ein Buch. Außerdem teilt sie mit Flori die Leidenschaft für Tattoos auf dem Arm. Seit der Trennung von Helene Fischer, 37. Ende 2018 sehnt sich der Entertainer nach einer neuen Liebe, die sein Herz höher schlagen lässt. Nun hat seine Ex wohl tatsächlich eine Rivalin bekommen. Floris gute Freundin Beatrice Egli, 33, die ihm als eine der ersten in seiner Geburtstagsshow am 14. August gratulierte, weiß sicher längst Bescheid. Gut möglich dass er bald in der Öffentlichkeit zu seinen Gefühlen steht, und Flores romantisches Versteckspiel endlich ein Ende hat. Florian Silbereisen, sein bester Freund warnt, pass besser auf dich auf, Flori. Er ist ein gefragter Mann. Florian Silbereisen, 39, spielt auf dem ZDF, Traumschiff, den Kapitän. Moderiert verschiedene Schlagershows in der ARD und hat zusätzlich noch den Job des RTL-Chefjurors bei Deutschland sucht den Superstar übernommen. Doch geht es nach seinem besten Freund Norbert Rier, 61, sollte Flori einen Gang zurückschalten. Der Chef der Kastelruter Spatzen hat Angst, dass sein Weggefährte sich übernimmt und am Ende krank wird. Der Volksmusikstar weiß, wovon er spricht. Auch er führte jahrelang ein Leben auf der Überholspur, reiste von einem Auftritt zum nächsten. Stand für Aufnahmen im Studio und absolvierte Autogrammstunden. Bis eine schwere Herz-OP ihn 2019 auf die Standspur zwang. Ein Warnschuss des Körpers, es endlich ruhiger angehen zu lassen. Damit es Flori nicht genauso ergeht, gibt er ihm mit Blick auf seine vielen Jobs den wohlmeinenden Rat. Sich nicht verheizen zu lassen und besser auf sich aufzupassen. Es ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Es ist immer ein bisschen gefährlich. Dass dann Leute sagen, er ist zu viel im Fernsehen. Manchmal einfach dem Motto folgen. Weniger ist mehr.